Nein, sind yeah. alle drin? Nein, nein, nein ja. bin ich bin nicht bereit. Okay, jetzt bin ich bereit. Okay, gut. Let's so, Go! Einfach hören, was der Saga sagt. Wohl. So, okay, der was der Schmerz. Saga sagt. Machen wir keine Begrüßung? So. Oh. Ein passender Name für einen Wetterfrosch. Okay, <lacht> wählt jetzt alle euren Favoriten. <lacht> Ah, hier. Jetzt halt. Ach, Park, Mann, so die haben da ich. Ach Mann, ich hab hier ein YouTube. Das andere ist so viel lustiger. Waxu passt so halt viel viel mehr. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> die Animation. <lacht> Voll süß. So nennt ein fauler Cowboy sein wieder Cowboy. Wie hart, fertig. zu stark, der ist, der ist zu stark. <lacht> aber leider nicht Ferdinand. Ich wollte erst mal Fertinand nehmen, aber dann... das, das ist für, für Zufall. Fährt ist Pro auch genau das, was ein fauler Kripplash-Spieler hier schreiben würde. Yeah. Oh. Ja, Mike, ohne mich würdest du gar keine Entschieden bekommen. Ein Pokémon verlaufen und okay, dann nix verlaufen. <lacht> <lacht> Info brennt. Himmel. Okay, mit dir ist das. <lacht> Dienstagabend ist es nächste, aber verboten, Witzig. Da kommt der Nächste vom Band. Eine Frage, die ein sehr unsicherer Gott ständig stellen würde. <lacht> Tja, da hat Tja. Mike ganz automatisch gewonnen. Tja. <lacht> du hörst aber nicht am Video, oder? <lacht> das will man nicht unbedingt von seinem Großvater hören. Ich wünschte, ich hätte öfter... Oh nein. Nee, <lacht> <lacht> man hat das immer <lacht> Sorry, aber ja. ich hab einen eindeutigen Sieger. Bist <lacht> <lacht> <lacht> <Hast> du mir <bereit? lacht> Ich hatte auch das von Iggy genommen. <lacht> ja, das war absolut. Runde 1. Hier ist die Punktetafel. Komm, ich will erster sein. Komm, ich war richtig lustig. Nicht letzter. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ich hab hier dritter. Yeah. Nicht letzter. Das wird halt niemand checken, aber ich persönlich find's richtig funny. self The neighborhood. gonna go? On? You gonna go on? Ich hab vom letzten, oh, habe ich überhaupt nichts Gutes, ne? Beim, beim zweiten. Mir ist da überhaupt nichts Geiles eingefallen. Ich bin so unlustig. Oh, Bob böse Straße 666 ruf mich an, süßer Uf. Ja, oh, ja. Mir ist, ist, ist echt gar nichts äh, eingefallen. Ich wollte sogar erstmal deins nehmen. Ach man, Mike! Eine schreckliche Antwort auf die SMS-Frage: Bist du noch wach? Ich hab wieder das Gefühl, da immer das nein. Gleiche. Nein. Nein, oh. ich, hab, ich hab grad reingeschlagen. Oh. Oh. Schau doch unter dem <lacht> Bett. Schau da unter dem Digga, das ist fing creepy. Ja. Okay, das ist fair. Ja. 50, 50, 50 ist fair. <lacht> Als nächstes an der Reihe? Ich Daran erkennst du, dass du mehr Sport machen solltest. Ich wollte zuerst. Okay, ich wollte zuerst. Ich stimmt jetzt ab. Ich weiß nicht, Pokémon ich das meine, oder? Nein! Ja, Keine Ahnung, ja. was du meinst. Kappador. Kappador. <lacht> ich wollte zuerst <lacht> Witz überdurchmachen, aber dann habe ich es doch gelassen. <lacht> Ich hatte noch nie drei clip in einer Runde. Was man rufen kann, damit der klein gewachsene Basketballspieler seinen Freiwurf versaut. Gebt eure Schuhe. <lacht> Ach man, ich hab keine Chance. Das ist zu stark. Ach man, das ist zu stark. Oh, 50-50, das nehme 50 /50. ich nicht mit. Nehm ich mit. <lacht> wütend wird er, wenn man... <lacht> Zeit ab. Ach mal, das ist beides stark. <lacht> Ach du meine ja, Güte! Ist das alles ja, selbst? Nee, rechts rechts, <lacht> rechts, rechts so kann man äh, hat so einen Mikro-Track an. Oh, nice. <lacht> <lacht> Hier unten ist entweder ein Crippler oder 50-50. Überlege dir einen Chart-Hit mit diesem bottom Titel. Nuss. Ja, Mütze hat Spaß. Wir sind in Runde 3 Alter, wie viele haben Nona im November auf Deutsch übersetzt? Ja, ich euch jetzt. Nassi Sassi <lacht> Kauf, aber oh, Kuss auf, die Lust ist ein Monster <lacht> Das ist zu stark <lacht> Katja Kratzerwitz. <lacht> okay, ich hab' ausgewählt mein Top 3. <lacht> die sind alle so geil! Die sind wirklich alle geil. Witz, haben die gleiche okay, Idee. Schauen wir uns den Medaillenspiegel an. Bronze. Dankeschön. Zeigt mir das oh. Silber. Jawohl. das Gold. Dankeschön. Ja. Ja. Jawohl. Verdammt. Mal zu du warst schlecht. Und du warst okay? Und du warst auch okay? Du warst. Oh fuck. <lacht> <lacht> Jawohl! Alter, wie ja hast du so viel bekommen? Uns geschafft! Schauen wir uns den endgültigen Kuss, Kuss, Kuss auf. ein <lacht> <unbewusst. lacht> Komm, ich bin Platz 3, immerhin, bitte, ich bin nicht unten. Ich bin nicht letzter! Ja! Ja! <lacht> Einfach zwei geworden, vom ja, letzten... No, no, no, no. Beste Antwort des Spiels, Pferd. <lacht> ich, ich hab gemacht. Ich Zwei Leute denken, noch. Noch, Ein denken. Leute noch. Ein Leute denken noch. Eins Leute denken noch. ist irgendwie... Ah, doch, Ein deutsch mit. mit dem was lustiges 15 das, ja. das, das sind die drei großartigsten Wörter der deutschen Sprache. Oh nein. Oh nein. Super, klar geht Frage okay. wie geht oder abogus-episch-Kopf. Ach komm, meinst du super. Oh man. Okay, <lacht> Münzi hat für mich gestimmt. Immerhin. <lacht> Da stand Amogus, da musste ich mir drauflegen. Ich hatte drauf wegen Kopf. Der, Der Kopf war Eine auch gut. Einer beliebte Jelly für nee, <lacht> Stimmt auf euren Geilten. <lacht> oh, es tut mir <lacht> leid. Es tut mir <lacht> leid. Oh Mann. <lacht> <Yes>. <lacht> Ey, das ist einfach zu <lacht> einfach. Entweder Amogus oder Fall Guys gewinnt immer. Ja. Ein guter Ersatz für Orca-Shows in Vergnügungsparks. Die So und So Show. Oh, die Spritzshow. Okay. <lacht> okay. Nein. Diesmal bin ich nicht voll, Guys. Nimm das, mit sie. Das oh, wär okay. ich gewesen, du B****. <lacht> <lacht> <lacht> Mützi, <lacht> aber nur... <lacht> Also das, nur das Prinzip nicht meins gewählt. Das finde ich unfair. Prompt, wo man beim ersten Date niemals hingehen sollte. In die rein. Auf die Netze. <lacht> Ach man, das ist unfair. Ich hab da keine <lacht> Chance gegen. Ey, äh, in die Frank, ja. äh, Ich bin dein besser. Okay, danke. <lacht> Katze? Hm? Das wird Konsequenzen okay. haben. Ich <lacht> weiß, wo du wohnst. Oh, wie viel... Jetzt ab. Ich kann das gar nicht ausbrechen. Hm. Nicht Warum bin ich letzter? letzter. Naja. Doch, Mike, du bist ja, viel ich bin bin letzter. Letzter. was genauso lippen so wie Doch doch mal Der erste ist: Was Doktor Frankenstein bei seinem 14. Frankenstein es lebt gerufen hat. Schon wieder jemand der okay. Okay. Nutzt <lacht> euer Gerät um euren <lacht> Favoriten <lacht> zu wählen. <lacht> ich ist <bin> zu stark. <lacht> Ernsthaft. <lacht> Was, IG hat mal Cripplash bekommen? Was? Cripplash! <lacht> Damit gewinnt ich jetzt! Tja... Der war zu stark. Äh... Ja. Ja, was? Äh... <lacht> <lacht> <lacht> nein! Nein! Ich bin extra gegen Mollgeist! <lacht> nein. Nein. nein! nein. Also... äh... äh. Okay, Oh, was? das ist schmutzig. Marx wusste gar nicht, dass du eine, ein Vollgeist-Kostüm haben willst, wo du es nach stinkendem äh, Rinden riechst. Ich wusste, dass du es das noch äh, fetisch so habt. eine hat. neue Regel, die du beim Fußball Stimmt, gerne halt. sehen würdest. Das hier beim Elfmeterschießen. Wählt ähm. eure Stimmen ab. <lacht> Wie gesagt, ich wähle gegen Vollgeist. <lacht> Es reicht! Und weiter! Die letzte Person, mit der du in einem Rettungsboot sein möchtest. Oh nein! Max, versteht ihr, weil er fällt? Stimmt jetzt ab! Ich will gar nichts! Ich lasse die Zeit ablaufen! Ich will nichts davon! Vollehr <lacht> ich Punkte! Mir egal! Ich will nichts davon! <lacht> Jetzt? Nee, jemand hat, irgendjemand Oder hat gerade gesagt, äh, recht. bei einer Beerdigung. <lacht> <Zeit für> <lacht> <lacht> Ey, come on! Ich hasse euch! Ich hab mir so viel Mühe gegeben und dann kommt einer, köst Bruder! Ach komm, schläg mich! Okay, danke, ihr werdet mich Iggy. Ich fand das Ganze zu beantwortlich tatsächlich lustiger, Mike. War Max, dein, Max, Max, Max, das war so stark von dir. Und das, war Und das, war nicht. das war so stark von dir. In diese Runde ist ich Letzter. Nicht Letzter! <lacht> Michael, letzter. Ich überlege deinen vollen Namen für dieses Akronym. S-H-N ich find's halt schrecklich, dass wir jetzt alle das N-Wort schreiben müssen. <lacht> <lacht> äh, ich hab nicht mal N-I geschrieben, sondern N-U. Irgendwas ja, Randy. Sie heißt nicht Sassi Huso Nintendo, Sassi Habinati, Shawn Nee, Saftiger nougat sörens Haselnüsse. Das sind alle schon. Gar nichts genommen. Jetzt habe ich Hunger, nachdem ich saftiger hier ins habe. Dankeschön. Hier kommt das Silber. Schatte. Oha. Gold. Dankeschön. Oha. Ich ja, habe nicht überhaupt Hunger was bekommen. Sassi Huso Nintendo, wie kann das gewinnen? <lacht> ist unterbewertet. Ja, ich habe am meisten. Ich habe am meisten. <lacht> Meins. Ich komme back, Alter. Ich bin nicht letzter. Das Spiel. Was sagt der Finale? Ich bin nicht letzter! Nicht, ja, letzter. Ich bin nicht, nicht letzter! Alter. Nicht letzter! Ich ich Top 3! Ich hab gewonnen! Ich bin nicht letzter gegliedert! Oh, meine, ich meiner Mutter, meinem bin Sohn! Ein, hier sind im Handy! Mein nicht schon wieder Freund. jemand, der fieser werden will! will. Wie? Nicht Wie? schon wieder jemand, der. Ich sag mal, weil es so gut war. Ja. Und. Ja, komm, so war. ja, ja, warum? Das war dein Eisengist. Das ist schon nicht mehr lustig. Nein, das ist schon nicht mehr lustig. <lacht> oh <lacht> mein <lacht> Gott! Kraplash 2! Ich brauch wieder neben der Frisur. Los geht's. Let's go! Kidaki. Okay, okay. mm. <lacht> ich hasse mich selber dafür, aber egal. Ja. Ja. <lacht> <lacht> okay, sagt, Immerhin haben wir alle zwei Augen. Michael ist ja der Kreativste, wie wir sehen. Ja, er ist auch ein Sarg. Tote Säge oh, sich länger, ihn. bis sie antworten. Sie also Säge sind jetzt nicht wirklich kreativ. Ja, aber, sie, aber Tote brauchen halt ein bisschen länger, bis sie antworten. Na, die sind er ist, ja ein, Sarg. Er ist ein Sarg, äh, 12, der in 12, Vampiren 12. schläft. Und holen. Oh. Zeit für die große Enthüllung. Wir beginnen mit mhm. dein erster Gedanke, wenn du von einem Orang-Utan angegriffen Harambe. wirst. Harambe! Okay. Okay. okay. Sucht euch einen Favorit. Okay. okay. Typisch Apfel. Das Typisch. ist das stark. Aber ich musste das, das ja, ja Ach Leute. Okay. Nein, nein, nein. Okay. Der nächste? Okay. So klingt ein schwarzes okay. Loch. Jetzt? <lacht> also kommt schon, es gibt nur einen der wahren Gewinner. Also, Leute, ich kann euch sogar sagen, wie ein schwarzes Loch klingt. Schwarzes Loch kann kein äh, Geräusch machen. Als nächstes. Das brauchen. geheime Fahrgeschäft im Freizeitpark, mit dem nur Milliardäre fahren dürfen. <lacht> <Okay. Stimmt. lacht> ich musste, auch dran, so ich musste okay. auch dran denken. Ich musste auch dran denken. Ich hätte das auch genommen, aber ich hätte Ducatia geschrieben. Ich hätte aber das exakt gleiche gemacht. Da ich gar keine Chance mehr. Ja, das ist zu stark. <lacht> Kapau! <lacht> Fahrradladen in Dukatia yes, City. <lacht> <lacht> <lacht> es steht hier Roboläufer. B. Ja! ersten Roboter, den Roboter musst du erstmal finden, damit er funktioniert. Let's go. Ich bin nicht letzter! Ich bin letzter. Oder? Ja, bin ich. Zweiter! Nein. Nicht vierter. Wie geht's? Ja. Entweder du bist richtig lustig, kriegst alle Punkte, oder du bist ganz unlustig und kriegst keine Punkte. Würfel mal auf Humor nächstes Mal. Wer fehlt denn jetzt noch? Max! Oder nee, Max. Max, Max muss noch einen Banger raus 10, 10, 9, 9 8, 8, 8, 7, 700, 6, 5, 4, ja. Ja. Ich musste irgendwas, stellen. ich wollte was anstellen, also, aber ich hatte keine Zeit. Prompt Nummer 1 ist ein wirklich dämliches Thema für eine Diskussion im großen Kreis. Okay, stimmt jetzt für <lacht> einen Ja, das ist ein wirklich <lacht> schlechtes <Okay. das> Thema. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Ja, wir hatten Warum? halt viele! Immerhin hat Mützi mir zugestimmt. Ja, Max hat einfach geschrieben, kein Plan. Und ich hab aber. Ja, aber das es gab halt viele! Beides mit einem Smiley am Ende. <lacht> ich weigere mich. <lacht> Ja, ich habe mal gekryptert, trotzdem für Clash. Als nächstes an der Reihe, ja. der falsche Satz, nachdem man in der Kirche gepupst hat. Um. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Das eine ist zwar gut, aber das andere ist besser. Der, der rechte recht ist, recht ist so kreativ. Ja. Ja. Ich stelle euch vorher hier und du zählst, ich Es ist... Ey, das ist beides stark. Das ist beides stark. <lacht> oh, ich muss mich... Ja, komm, ich muss mich entscheiden. Ich musste mich entscheiden, es tut mir leid. Oh, gut. Der unpassendste Ort, um einen mechanischen rodeo aufzustellen. Auf die Plätze, fertig, Ohoho. abstimmen. Aua. Yes, ich hab Bikes, Punkt. Da hast du recht. Nein, da hast du nicht. Was? <lacht> ich muss zugeben, in meinem Zimmer wäre das kein guter Ort, das aufzubauen. <lacht> Oh, ja, ja, Die, die zweite Runde ist Sie vorbei. Ist wer Komm schon. Ja! Ja! Colin! Das ist das Beste. Diesen Comic zu Ende. Wir haben uns verlaufen. Da hilft nur eins. Und das Pferd sagt dann. <lacht> Meins ist so stark, bin ich damit nicht zweiter, mindestens wäre, Also dann, dann heul ich. Sucht euch aus, wer eine Medaille kriegt. Ambogus, das ist das unkreativste, was ich gesehen habe. Das okay, eine ist richtig gut. Gibt... Incest ist richtig Nein. gut, finde ich. Es gibt. es gibt. es gibt drei richtig geile Antworten. Okay. okay, dann schauen wir mal, wer die ganzen Medaillen erhalten hat. Bronze? Dankeschön. Silber? Okay, ich und jetzt oh, ich das Gold. Danke Dankeschön. Okay, dann rechnen wir ja, das mal in Punkte um. Du bist schlecht? Du bist auch schlecht? Du bist auch schlecht. Okay, sind gut. Ich hab ohne Gold hab ich gewonnen, ich Brummer. Oh Erster! Gott. Komm, jetzt muss er noch gewinnen. Nee, ja, ich gewinne das nicht, oder? Ich bin jetzt letzter. Nee, ich, bin ich nicht mehr Lester. Ich bin verloren? Ingi schon wieder gewonnen? Ja! Ingi, war bist du so gewusst? Ja, So mein 3 der sagt, sie halt immer DS oder Gameboys sogar. Bei uns sagen die immer, guck mal, dein, dein Nintendo. Dein Nintendo. Weißt du, so ein, so ein, ein 3 DS und 3DS, beide heißen gleich, der das ist einfach nur Nintendo. Das ist eine Switch, aber die heißt Switch, die das ist das noch nicht Nintendo. Noch besser, noch besser war, äh, sind die Leute, die zu einer Playstation Nintendo sagen. Auch geil. Ja, wenn, wenn man zu einem DS Nintendo sagt, dann müsste man zu einer Playstation Sony sagen. Mhm. Ja, sagen wir Oder zu der Xbox drin, Microsoft. Ja eben.